Aufnahme live. Geh ah! zu! Jamie! Derek. Oh ah! mein Gott! Es ist die letzte pflichtige Mission, hm. die wir da machen müssen. Ah, aber. Wo bist du? Ich bin schon da. Wo? Da! Hinter dir! Hä? Ah. Ja? Also wirklich? will hey, hey, was Ich gerade einfach mal, also wirklich, Hallo, dass bist du die da? See Bist du das? Ja, du da, schon. Ja, mein. <lacht> ja, oder? Also wirklich, was hm. ich ein bisschen. Bist du eine wunderbare Problem? Erscheinung heute, wo irgendwie nicht geil. Da ist aber wunderbar. Ja, hm, geil. Okay. Ja, da Nein, legen wir noch mal los, hey. Also wirklich, es geht gar nicht. Hm, ja. Legen <lacht> wir mal so los, ja. Body Shaving, Body Shaving, Body Shaving. So, derle. So, oh, wir schauen uns mal los. ein bisschen schneller. Ah, bist du schon da? Hi, hey. hey. So, Sowas äh. äh, Mechaniker. Uh. <lacht> Mechaniker. Weiß ich würde vorstehen, aber nein. Alte <lacht> <lacht> <lacht> ist die Frau da drin, ich bin gerade am Boxen weil... alle. <lacht> da Sie geht ja dort. ist die... schon. mal, der hat einige. Ay, <lacht> <lacht> oh. interessant. Und ich jetzt an. Ein... Ach das sind zwei Stück. Oh Mann, jetzt muss ich das zweimal machen. <lacht> Ah, hey, nein, ich muss auch einmal. Wo nachher habe ich überhaupt keine Lust. Ich, ich habe jetzt das fucking Arm, muss doch allein machen. Ja. Ja, hä? Eh? Ja <lacht> Jamie! So ist er Die übliche Frage, was haben wir für Zeit? Es ist 2 ab 12 und 50 ah. Sekunden. Das ist doch schön. Ja, gerne. Ja, was gibt es denn so Neues an der Front? Ähm, ich kaufe mir jetzt ein neues Handy. Hier bin ich. Bald geht's short auf mein Apple-Handy. Oi. Äh. Hochqualitativ oi. Ja und was eins denn, wenn ich fragen darf? Ähm. Hallo? Das iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro Motion. Nein, das ist doch schön. Äh, was schiessen mich jetzt da gerade ab? Ich du musst doch in die Bank rein oder was da ist. So. Hey, ich bin schon drin, ich bin schon drin, ich habe mich an denen vorbeigeschlechen. Oh shit! Alter, oh, die sehen mich einfach nicht. Wieso sehen die mich nicht? Ey, du musst einfach hineinlaufen, du musst einfach reinlaufen. Nein, nein. da Wo bin ich? Ey, wieso schloss du mich? Das bist nicht du. du weißt oh, doch, wenn du es siehst. schaffst zweimal, ja? Hey. Aua! Ich läuft er nach. komm! Komm ab, let's go! Das ist jetzt ein richtig doofen Parking-Spot, den ich da habe. Aber richtig ja Ich habe die andere Tasche, aber ich nehme sie mhm. nicht mit. Du weißt sie nicht! Ich habe sie, aber ich nehme sie nicht mit! Ah, Du bleibst dort, warte auf mich! Mhm. Gut, ich warte auf mhm. dich. Mhm. Finde ich gut. Mit der Tasche in der Hand! Mhm. Schüttle die Cops ab, Jungs! Mann. Oh, oh. Jungs ja einfach und Mädels. Sie könnten ja einfach weggehen. Dann hatten wir alle viel weniger zu tun. <lacht> Aber nein. Der Arm der Gerechtigkeit ist <lacht> Der Schwanz der Gerechtigkeit dringt in, je, dringt in jeder Spalte. <lacht> Exakt. Du hast es verstanden. Ach, ja. Hey, oh. Jamie, du holst ich dir einen Art ein Snack. Ah, ja. Ich werde nach in YouTube schauen, ein kleines Negation. Ja, sicher. Bist du dabei? Ja, also, Schreib doch in den Kommentaren, was wir mal für YouTube-Videos schauen sollen oder auf was wir reagieren sollen. Ich glaube, für damals schreibe ich die jetzt in den Kommentaren. Die, Kommentare. mhm. die, die, die schreiben ja sonst nicht in den Kommentaren, also mail es ein. Schreib einmal! Ja, hey, was ist los, die vier? Die vier Leute, die das Video schauen, sollen nicht mal etwas schreiben. Jeden. Ja, wie geht's mir? Ey ja, ja. Ja, kann mich.. beklagen, aber ja ja. Der so. Ja, tatsächlich sticht es gerade in meinem Bauch. Ich weiss nicht, was es ist, aber es sticht gerade in meinem Bauch. so ein leeres Gefühl. Hm. Es sticht in meinem Bauch, hingeziehen. In dein Buch? Ich fühlt sich an, wie es so ein eine Nodle in meinen Bauch stechen, aber ich weiss nicht wieso. Ich muss das ja aufpassen, dass du nicht oder? stirbst. Weißt, das könnte noch gefährlich sein, lebensgefährlich. Ja, das wäre ja gefährlich. He. Wenn ich stirb, wäre lebensgefährlich, lebensgefährlich. Ja. Ich kann nicht, gewusst, dass das so ist. <lacht> Nein, wenn der Notland in deinen Bauch stechen. Hast du gewusst, dass wenn du unter Wasser atmest, dass das auch lebensgefährlich ist? Ja, es könnte sein, ja. Oder dass du ins Weltall fliegst ohne Raumkapsel und weiss auch nicht, was ist das auch lebensgefährlich. Ja. Hast du gewusst, wenn du nicht artig ist das auch gefährlich? Ja. ja... Es gibt im Fall noch viele, ganz gefährlich ist. Arbeiten in Röhn. <lacht> Nein, hey, was? Sicher nicht, das ist das Einfachste auf der Welt. Hey. Hm. Ja. Das ist schon einfach, das muss man schon sagen. Hey, die Tasche hier in der Bank ist viel zu schwer, ich sie wieder auf den Boden. Ich hey. oh, Aber ja mach das. Ja, ich will, ah. Du bist aber schon noch okay, gedrückt, dass du dort so lange hast hier. Ja, ich gebe dir gerade alle ein paar Anfigen. Ne? Ich komme hier rein und wenn wir die Taschen klauen Aber ich sage so, nein, nein, nein, nein, nein. Nix so, mein Junge. Ja komm, wo ist das ja. De so? Der schaut so. Der schau so. Es ist nicht was Licht ausgemacht. Ja Mann. Ich meine, ich kann das nicht wissen, sorry. Ähm, ich meine, der Typ im Bank so hat es Licht ausgemacht. Ja. ja. Mm. Mm. Aber, Jamie, mm. ist schon noch verdächtig, dass du so viele mm. Sachen weißt. Warum weißt ja. du das? 15 um Ich bin halt, halt Allwissend, weißt du? Sicher, dass du ein Geist bist, weil Geister existieren eigentlich nicht. Nur wenn Fassmann Nein, ich bin kein Geist. Ich stand jetzt gerade im so. Sorry, wenn du mich nicht als Mensch erkennst. Erzähl <lacht> mm. <lacht> mal, was drückt dir auf die Tube? Mann, wie es geht. Ja, ist kaputt. Mann. Wieso hast du das nicht, nicht gerade gesagt? Ja, äh, Mann. Mann. Es muss nicht fahren, ich... fahr doch einfach. Wenn ich es starten will, dann startet es nicht. Dann kriege ich eine Fehlermeldung. Dann kriege ich einen Link zu einer Seite, wo ich... Oh, ich Sternen, ist dann kriege ich einen Link zu einer Seite, wo ich das beheben kann. Wenn ich auf die Seite gehe und genau den Grund eingebe, das heisst, ich, ich soll schauen, dass meine Windows-Version die richtige ist und alles. Ja, perfekt, und es ah, ja, ist, das ist die richtige Version, schauen. es ist die neueste Version und alles, aber nein, das geht doch nicht. <lacht> ja... Der Leben ist hart. Ich habe hey, den Rockstar Games Lounge schon installiert <lacht> und deinstalliert, aber... Es hat noch nie jemand gesagt, dass das Leben leicht ist. Leider nicht. Die Leute, die das Leben first try durchspielen. Ja, aber auch nur die. Ja, aber es sagen Leute. Die Leute sollst schon nachher umfahren. Junge, ich gehen jedes Mal auf eine Ranze. ah ja ich kann nicht, gewusst, dass die Ranze hinten sind. Wo ist der Ranze vom Auto? Der Ranze, du der gehst der unten. Ja, aber dann gehst du schon wieder auf Ranze. Output transcript: Auf dem hei, hei, hei. Ich weiß es noch nicht. Der Bauch ist so fett, da kannst du einfach drauf rollen. Ja. Sollte jetzt umfahren, umfahren. Ah, oh, sind schon wieder weg. Ja so. Ah ja. Tja, <lacht> schnell gegangen. Angst, Angst bekommen vor dir. ich gespürt, ja. bist du ein großer Fan von Glücksspiel? Glücksspielen? <lacht> Nein, <lacht> eigentlich nicht. Yeah. Aber während der Schule bin ich eigentlich zum, also fast schon, ja, Gruppe da ja jeder Von Kollegen zum, an unserem eigenen ähm, Rotspiel, ich glaube das war <lacht> beim ersten Match, gewesen, wo von der WM gelaufen ist. <lacht> <lacht> haben wir in der Klasse so ein Rotspiel, wir man hat jeden 5 Franken im in, in Jackpot da. <lacht> der, der richtig rotet. <lacht> Und wenn zwei richtig roten, dann bekommen die zwei das so 50-50 auszahlt. <lacht> ja. Das dort haben ja. Weg gemacht. Aber es hat keine richtig Kobalt. Du Glücksspiel Kobalt! Sind wir schon auf Beigefahren? Nein. Ah. <lacht> <lacht> ah, nein, nein, Ja, hey. Why, bin ich ein angenehmer yeah. Beifall? Ja. geil ja. okay. ja. Man sieht dich vor allem schon. so wenig. Ja ist so wenig Block ja weiss, vor dir. du, ja, ja. Weißt, du mich ja. so in Ruhe beim Fahren. Das ist, also es ist hey, ja. noch praktisch. Es ja, ist so praktisch, ja. ja dann würde ich sagen, gehe ich daheim. Keine okay, Lust mehr mit, ja. mit, mit deiner Ich bin immer ja mal in die Garage rein, also, ja. keine Lust mehr okay. mit dir. Ah, wegen dem bist du auch noch Ding wenn ich mhm. Exakt. Ja, ja du ja, ja, ja, wie du. Hä? So, liebe Leute. Hm. Hm. Schreibe in den Kommentaren, ob wir die drei Missionen da unten auch noch machen sollen. Das ist sehr wichtig, das sind sehr coole Sachen und sehr wichtige Sachen. Sind ich finde, wir können es da auch, auch noch machen. Hm. Und denen lönnt unbedingt auch einschalten, wenn es dann den Stream geht, wo wir die Endmission zusammen spielen. Mhm. Hm. Das wird unfassbar. Hm. Da wird am Freitag oder Samstag zu oben sein. Kaufe doch jetzt schon Tickets. Hm. Hey, oh. Und der Erste, der eine Donation macht, kriegt. Ein Sedimeter-Hoodie. Sobald es einen gibt, kriege ich einen Rat, die Du Exakt, es ist koschenlos. Ja. Also, der, der also... der erste e donation hm. Der wird notiert, das Todes, überall notiert. In meiner geheim mhm. aufgeschrieben. Wo das Passwort von Sedimeter-Account drin steht. Hm. Was, ist, was ist, wenn ich Donate? Dann kriegst du einen hoch. Okay, gut. Also, ich oft, wir sehen uns dann an dem Stream oder beim nächsten Video. Das heisst dann, wieder, wir schauen weiter zu, wie wir zuschauen, wie wir zuschauen. Und ich wünsche euch eine schöne Oberseite. Was kannst du noch? Ein Bananenbogen, das ist super. Okay, tschüss. Äh, bye -bye.